Das ist ein templer -Agent. What the fuck? Madonna. Nicht. habe ich nicht genug gelitten. Ich rühre euch nicht an. Was ist geschehen? Auguste. Mein geliebter Ehemann. Er glaubt, dieses Viertel gehöre ihm. Die Borgia überließen es ihm. Früher stellte er Zunftschilder her. Nun verbreitet er Lügen für die Borgia und verprügelt alle, die ihm im Weg stehen. Wie euch. Wo ist er? Er schließt sich stets in seiner Werkstatt ein. Doch ich weiß, wie man ihn herauslocken kann. Ah, okay, okay. Das ist das... die Schilder ab, die er im Viertel aufgehängt hat. Sein Stolz erträgt das nicht. Das ist äh, kein Abstergo-Ding, das ist ein Templer-Ding. Ähm, das ist die Unterstützer der Templer sind, so. Oberlin. wieso ist das geschlossen? Ah, weil ich die. Ja, okay. Ja. Ich habe dieses eine Gebiet noch nicht frei gespielt. Oder frei befreit so rum. Wäre auch noch eine Idee, das zu machen damals. schon interessant, was man alles machen kann eigentlich. Irgendwie ist es cool. Sie geben dir so viele Optionen, wie man spielen kann. Klar ist das System noch nicht wirklich ausgereift. Alles klar. So funktioniert der Peilagin. Das hat bei zwei halt nicht so viel Eindruck gemacht, aber wenn es dann so 20 sind, kann das sicher was helfen. Nope. Hä? Ah, da hinten. Ah, die haben das bewacht, okay. Ach komm on. Komm ah ja, on. Ich will ausweichen, weißt du. Ich drück sogar X, Alter. Kacken. So, darf ich jetzt? Dankeschön. Hm, ich will diesen Bordshot eigentlich nicht machen direkt oben. Ist er? Ich hole mir den jetzt trotzdem. So, mash mir halt mit dem durch. Richtigen Krieg nur mit Assassinen hier. Alright. So geht's auch. Ich hab' den nicht mal gesehen. Aber vielleicht zählt's ja, weil mein Kumpel den mit einem Hidden Blade umgebracht hat. Dass ich das nicht machen muss. Sehe ich jetzt noch was? Ja. Alright. Aber der Typ ist immer noch da oben. Okay, ich muss ihn eliminieren mit der Hidden Blade. How the fuck? So Das ist ganz besonder, aber ist mir egal. Ich muss echt mal gucken, mein Aufsehen steigt langsam echt hoch. Nicht, dass da was passiert noch. Wieder dieselbe Scheiße, dass die Hitboxen nicht richtig kommen. Come on. Ja, Ezio, du bist einfach top. Danke. Aber warte mal, ich habe jetzt meinen geilen Sprung. Ich kann jetzt vielleicht. Ah, hier brauche ich es nicht mal. Toll. Vielleicht kann ich abkürzen, wollte ich gerade sagen. Da ist eine Kiste. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir müssen ja noch den Angriff planen, wenn ich es richtig habe. Aber jetzt haben wir einen Therme und ein Aqueduct gekauft. Ist auch schön, habe ich vergessen aufzunehmen. Nun habt ihr einen Plan im Innern können eure Männer die Lagerwache überwältigen, korrekt? Ja, aber besonders dann, wenn die Patrouillen komplett überrascht werden. Magcierto. Dann müssen wir uns französische Rüstungen besorgen. Am Morgen gehen wir dann einfach rein. Ha! Ezio Auditore, ihr seid wahrlich ein Mann nach meinem Geschmack. Magnifico! Ich hole die Rüstungen. Meine Männer, nehmen Sie den Toten ab. Wir werden aus dem Norden kommen, um keinen Verdacht zu erregen. Und Ezio, ihr müsst sie kampflos überwältigen. Die Rüstungen müssen sauber sein. Okay. Ja gut, es fällt schon auf, wenn die dreckig sind. Nicht entdeckt werden ist meine Mission. Sollten wir hinkriegen. 20 Soldaten. Alles klar. Ich hoffe, meine Assassinen kommen bald zurück. Das ist der linke. Ups, falscher Kopf. ist mir gerade runtergefallen. Mal wieder zur Abwechslung. So. Ah, Achso, ja eben, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kommt gleich der erste Assassine zurück. Dann gucke ich kurz. Dann behalte ich den mal aber, dass ich die Mission machen kann mit dem. Äh, Rüstung, dann Waffe, dann der Restrüstung. So. Ja okay, die kommt gleich wieder. Konstantinopel hat einen Folgeauftrag. Okay. Kann die das alleine machen? Ja, das sind nur drei, vier Minuten. Das ist so drei, vier Minuten. Ja, okay. Bis dann bin ich noch nicht zurück. So. Also. Dann gehen wir mal los. Moment, da ist immer noch ein Haus, das ich nicht besetzt habe. Sonst vergesse ich das schon wieder, nämlich. Ich glaube, ich mache über kurz zu ich kann das Haus jederzeit umändern noch. So, wir fangen mit dem da hinten an. Mit dem da links. Pferd. Aber ich kann gleich die Armbus testen. Weil die ist ja leise. Also, ich wirse den an. Drücke Viereck, um zu zielen. Well. Den jetzt kaputt, so. ich dachte, das ist weniger auffällig, vielleicht, aber vielleicht muss ich halt wirklich mit den Assassinen spielen, damit es unauffällig ist. Ich gehe jetzt einfach rein, weil ich bin eh schon entdeckt worden. Ja, man sieht, wo die Lebenspunkte aufleuchten. Der greift sich gleich an. Egal. Ah, hier drin sind sicher die Rüstungen in diesen Kisten. Ah, ne. Okay. Nein, hör auf. Ich will das nicht. Ich geh weg. Nein, ich will doch nur aufs Pferd. Okay, ich muss jetzt zuerst weg. Komm. Boah, das hat geduckt. Kann ich das direkt... Ah, mit 15.000, das soll eigentlich passen. Nein, ich will doch mit... Gott, ja. komm weg. So. Da. Nur von vorne. Kann... Ach so. Jetzt sehe ich natürlich den Borgiotum wieder. Ah, okay. Ich weiß. Nice, die haben genau dieselben animations pass drin. Ich würde halt mal behaupten, wenn ich das fertig spiele, dann, äh, dann dürfte ich das Ganze mit den Assassinen nur machen, das wäre viel einfacher. Guten Morgen oder so, um halb um vier. <lacht> das ist halb drei. Okay, okay, ich muss helfen. Kannst du bitte... Ja, danke schön. Geh kaputt, du Arschloch. Ich muss ein bisschen gucken, ich will nicht anfangen, neue Assassinen zu suchen, ehrlich gesagt. Okay, noch vier Stück. Ja, die vier können jetzt kommen und sich heilen, das wäre ganz gut. Ich nicht raus. Ah, doch, so komme ich raus. Alright, das gehört nicht zu meiner Mission. Ja, komm, gib Gas. Dankeschön. Kuss gucken, was der nächste Punkt ist, dann gehe ich da Okay, ich muss da unten. Ja, das ist okay, dieses Ganze. Das, so, wenn die schon so zufällig hier rumstehen. muss ohne Kampf geschehen Die dürfen ja keine Blutspuren drauf haben, logisch. Das ist ein Dude, der kann mir gerade meine ziemlich fast komplette kann jetzt gerade wegnehmen. So, und jetzt muss ich, glaube ich, hier da hoch. Ich mache es einfach. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich habe eine Idee. Ah, das macht 10 Tempelagenten, logisch, ja. Äh, ich habe da keinen Quickport. Ich habe da einen Quickport und kann da noch das Aquädukt kaufen. Das ist auch noch eine Gilde. Oh, ich will so viel kaufen noch. Ich muss dahin. hin. Also, wir nehmen Quickport. So, jetzt diesmal nehme ich auf, wenn ich Sache kaufe. Ich mache zuerst kurz das Aqueduct und dann machen wir Leonardos Maschinen. Warte mal, kann ich das kaufen? Doch, geht. Ah, ich dachte, das sind 22.000, sind nur 2.000. Easy. Grazia, bitte wieder. man wie Leonardo's Maschinen den Aufseher mit einer Pistole töten. war Viel Spaß. Kann ich bitte die Hitbox vom Aufseher haben? Jetzt. Wow. Okay, ich darf die Mission noch mal machen dann. Aber ist okay. Also wie war mal unauffällig. <lacht> Es gibt ja da alle reingeritten. Richtig auf Krawall aus. Ich gehe da extra nicht hin. Sonst kriege ich jedes Mal das Anzeigeding wegen den Aufträgen. Aber ich könnte es mal machen vielleicht, aber... Nein. Oh, doch, Einmal, dass ich es gemacht habe. Es würde ja mehr Sinn machen, wenn ich es oben annehmen kann, aber nicht unten. Aber ist okay. Mal gucken. Ich glaub, da oben ist nochmal eine Flagge. So, da hinten war doch ein Goldener. Da. So, wir reden das jetzt so. Kannst du bitte nicht in die Wand schlagen, du Idiot. Danke. Ich wollte eigentlich noch in Gildenhaus gehen, aber ist gut, jetzt habe ich drei Gruppen Assassinen dabei, wenn ich auf die Hauptmission gehe, von mir aus. Und wir starten den Überfall mal. Bringt mir eine dieser albernen Rüstungen. Ihr werdet keine tragen. Was? Das gehört zu meinem Plan. Ihr habt euch ergeben und wir bringen euch zum Baron. Ah ja. Und dann? Eure Männer greifen auf mein Zeichen an. Bede. Zieht euer Kostüm an, der Morgengraut. Geht in Formation! Das sieht schon nach mehr als Morgengrauen aus, aber ja. Ich darf kein Leben verlieren. Äh, ja. Ihnen folgen. Entschuldigung. Ja, klar. Ah ja, wir sind direkt beim Fort. Okay, dann geht's, okay. So 20 Meter um die Ecke noch. Plan geschmiedet, sich umgezogen. Das fällt nicht auf. Wieso wissen die, dass sie nicht dazugehören? Ich dachte, wir sind so gute Söldner, also Soldaten. Ja, easy der arme dude so komme ich mir vor wenn ich kämpfe teilweise aber es ist schon komisch dass die uns angreifen, aber wir sollen den Baron damit verarschen, ne? Der Baron wird das nicht checken, aber wir schon. Also die schon. Wir dem Weg der Wenn wir abweichen, Ja, dann macht. Ich hätte die Assassinen vielleicht nicht wassen sollen gerade, aber jetzt sogar... noch einer und der Baron bevorzugen einen anderen Stil. Das? Wird der Tag kommen, da sich nicht ja, das Problem ist, wenn wir sauber kämpfen, dann verliert das eine Das kommt mir bekannt vor. Oh. Nein, dort. Okay. Darum kümmere ich mich. Dann, wo kommen die Nächsten? Okay, das ist gut. Ich kann ein bisschen vorarbeiten. Immerhin. Einmal. Ja, ich wusste, es gibt einen Kampf. Nein, wieso? Bin ich zu weit weg? Oh nein. Oh je, yeah. na gut. Wahrscheinlich bin ich zu weit weggegangen schon mal. Das kann passieren. Ich muss den ja eigentlich folgen und nicht vorausrennen. Sorry, aber ich will gerade kein Gesang haben. I don't get it. Aber ist gut, vielleicht muss ich es anders machen in dem Fall. Ich überlege gerade, vielleicht ist einer entkommen. Also habe ich die drei jetzt getötet und ich bin weiter, aber anscheinend. Okay. Also war die DSU noch eigentlich richtig falsch. Na? Vive la France! das war jetzt richtig überzeugend. Es gab ein paar Also, wenn jemand irgendwer fragt, bist du Franzose, sagst du, einfach, vive la France, es so, ja, easy. Darum habe ich mich jetzt gar nicht gekümmert bis jetzt. Machen wir später. Aber nur weil man die Sprache spricht, kommt man eben noch auf die Aussprache drauf an, ne? Ah, die beleidigen ihn. Okay. Ich dachte gerade... schon cool, dass wir genau wissen, wo wir hin müssen. General D'Alviano, anscheinend habt ihr ein Sehen. Lasst den Unfug! Gib mein Weib frei! Welch Anmassung von einem Mann ohne einen Titel im Namen! Mein Name ist sein Geld wert! Keiner dagegen ist nur gefälscht! Comment Glaubst du, ein Heer zu führen, macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lass dir Glocken wachsen und gib mein Wald frei. Ihr Wilden lernt es nie. Alright, er hätte einfach schießen können, aber nee. Ja, das ist ein bisschen einfach Schlacht jetzt. Und ich sehe nichts. Ich werde so abgekackt, wenn es einfach... Achso. Wenn es jetzt einfach hieß, ich habe verkackt, weil ich da noch in der weißen Szene drin nichts gesehen habe. Also wir müssen den Alten töten. Äh, innerhalb von fünf Minuten. Los geht's. Ich wusste, es war sch gescheit, die Assassinen zu behalten. Das reicht. Ich wollte nur Respekt. Respekt wird verdient, nicht vererbt oder verkauft. Vielleicht habt ihr recht. Ich brauche mehr Zeit. Che tu sia pari nella morte. Requiescat in pace. Fantasilea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Alright. Das war ganz cool. Ah, vielleicht kriegen wir jetzt eine Sequenzwechsel. Aber mir hat die, die Franzosen aufgehalten, ne? Cool. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und nachher gehe ich mal endlich raus, Mails lesen. Ja, vergesst Paris, super. <lacht> Ey, wir kommen vorwärts, echt. Mich freut das ein bisschen, wirklich. Guck mal kurz. Ich glaube, die App zeigt eben nur noch Erfolge für PS4 an. Ist voll doof, dass sie die PS4 abge also die PS abgedatet haben. Ja, ich sehe nicht, dass ich gerade äh, Assassin's Creed spiele. Ich sehe die Resident Evil-Dinger. Und Resident Evil hat mich echt motiviert mit Trophäen. <lacht> Aber ja. Yeah. Der Schlüssel zu Burg, Sequenz 7. Wir laden wieder mitten in die Stadt rein. Unter mir ist eine Bank. Dann würde ich mal schauen, schauen wir, was wir weiter. Würde ich mal sagen, schauen wir, was wir weitermachen können. Ja, also das, äh, das Teil hier kostet 21.000. Ich habe gerade 11.000 nur. Oh, aber ich bin gerade bei einer Kopernikus-Mission, da machen wir halt die zuerst mal. aber ich muss hier runter, also gehe ich hoch. Ich wollte übers Gebäude springen, aber ist ja useless. Ja, mal schauen, was Kopernikus von uns will noch. sie getötet werden. Das ist schon heftig. Die suchen euch. Ich verstecke mich. Hab Dank. Das ist voll gerade richtig heftig wie Kopernikus dem Fall. Ich hatte schon Angst, dass ein Heuballen reinspringt. Weil mit Heuballen habe ich immer so meine Probleme wieder rauszukommen. Das hier oben. Fuck, fuck, fuck, fuck, hör auf. Der dritte ist da hinten. Wahrscheinlich muss ich danach zurück zu Copernicus selber schnell. Deswegen die 3 Minuten Limit. Das soll ich schaffen eigentlich. Hoffe ich. Komm on, komm on, komm on, komm on. Das ist echt knapp. Also zeitlich ist echt nicht so viel Spielraum drin. Nehmt dies. Es kommt von Kopernikus. Grazie. Achso, okay. Das war's schon. Und wir sind jetzt dann gleich da. Da ist es. Alter. Ich habe zwei Minuten Zeit. In einer Minute gibt es einen Bonus. Wahrscheinlich muss ich über die Dächer hüpfen, damit ich da richtig hinkomme. Guck jetzt mal kurz, wo der ist. Nein, da ist nichts mit Dächern. Das ist wirklich einfach laufen. Nicht so laufen. Okay, okay, komm, komm, komm. Ich schaffe das, ich schaffe das. Vielleicht. Ich glaube, ich habe schon die Hälfte des Weges geschafft, locker. Mr. Haus. Fuck. Nein, scheiße, ich hab dich verlaufen. Fuck, komm on. Ezio, du bist ein Pisser. Oh. Ne. Wer war das? Ich könnte so... Arschloch. Er hat angefangen. Das war nicht meine Schuld. Alright, die letzte Mission, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich alle drei abgegeben habe, gibt es noch mehr. Ich muss ihn auch noch suchen jetzt. Das ist scheiße. Okay, das Gebiet ist recht. Ich kann über Dächer rennen. Ich kann aber auch straight durch durchrennen. Das ist okay. Fuck, kann ich nicht. Doch, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, nicht Dude. Ich hätte nur auf diese Hauptstraße müssen. I don't care. Kann ich neu anfangen, bitte? Ja, kann ich. Ich habe verkackt. Ich muss nicht nach Norden natürlich, obwohl ich nach Norden gelaufen bin, weil ich dumm bin. Ich muss nach Westen. Und diese Dreckswachen wieder, die grundlos... Ja, guck mal, der rennt ein bisschen auf dem Dach rum. Ficken wir den an. Richtige Missgeburt. Den holen wir uns. So, ja, okay. Ganz toll das Spiel teilweise. Da muss ich hin. Jetzt bin ich da in 8 Sekunden hingekommen, wo ich vorhin nach einer halben Minute war. Ja, ich bin gut. Ich schicke dich gleich meine, meine Schüler auf den Hals und du weiter lavas, Kollege. Die kriegen halt auch EP, wenn ich sie so kämpfen lasse gegen Soldaten. Also das könnte ich halt auch machen manchmal. Alter, wie groß ist das Gebiet? Nein! Naja, dann nächstes Mal, Aniko. Scheiße! Wo finde ich denn? Ich muss hoch. Und zwar kann ich ihm gerne aus erster Hand erfahren. Lauf! Ich glaube, das reicht. Das ist von Vielen Dank. Nice. Okay, jetzt muss ich auf eine Bank und dann kann ich hoch. Aber ich will gucken, ob noch mehr Kopernikus noch mehr offen ist jetzt. Hier unten ist Kopernikus. Okay. So. Wo ist jetzt dieses Preisschild noch mal? Das müsste hier vorne sein. Nein. Ja. Danke. Schauen, dass das was jetzt daraus wird da. Oder ob ich jetzt einfach so ein... Ah ne, der wird schon repariert, wenn ich den gekauft habe. Okay. Das ist voll fancy. Cool. Das kostet mir gleich viel mehr Geld jetzt. Also, äh, ich bekomme viel mehr Geld so. Cool. Ich mag das. Es so, so kleine Details, aber ist trotzdem cool. Also, wir gehen zu Kopernikus nochmal. Ich will auch trotzdem jedes, jeden einzelnen Teil an und gucke, ob ich da was am Anfang oder Ende wegnehmen muss. Ja, gut. Ah, das ist doch die Hütte, wo wir ihn hingebracht haben vorhin. Also vorhin, letztes Mal. Bei den ersten Kopernikus-Missionen, dass wir ihn retten mussten, haben wir ihn doch hier versteckt. Das sieht nicht glücklich aus, der Junge. Alle Briefe sind überbracht. Als ihr fort habe ich wohl die Quelle dieser Angriffe herausgefunden. Den Magister Sacri Palatii. Wer ist das? Ein Dominikaner, vom Papst ernannt, um die Reinheit der römisch-katholischen Lehre zu gewährleisten. Meine Studien haben ihn immer gestört. Und nun, da ich die Templer verärgert habe, schlägt er endgültig zu. Wo finde ich ihn? Die Kardinäle treffen sich meist unweit von hier. Folgt einem von ihnen. Der Magister begrüßt gerne jeden Einzelnen. Vielleicht hört ihr noch schlüssigere Hinweise. Okay. Einen Kardinal verfolgen, um den Aufenthaltsort des Mannes zu finden. Der Kopernikus-Tot. Niemanden töten sonst. Okay. Wie weit muss ich dabei laufen? Alter, das ist am anderen Ende von Rom. Alles klar. Ich guck mal kurz, ob ich einen Quickport habe. Das würde mir sehr viel helfen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass ich sagen, nee, solche Mission musst du ohne Quickport machen. Ich habe es noch nicht probiert bis jetzt. Genau, das dachte ich mir schon. Ja gut, dann laufen wir einmal da hoch. Das ist fast vor dem Vatikan. Das ist vor dem Vatikan. Aber ich bin halt schneller, wenn ich laufe, weil ich da hochhüpfen kann. Ich guck mal, wenn ich unterwegs noch ein Assassinen-Ding finde, dann nehme ich das kurz. Kann ich da hoch? Ah, ich muss da gar nicht hoch. Ich muss in die andere Richtung. Sorry. Das Gebäude hier oben ist mega teuer, das weiß ich. Das habe ich jetzt mal geschaut. Ja gut. Ich glaube, ich kann mich nochmal melden, wenn ich da bin, dann. Ist einfach. Oh. Ah ja, wir sind hier schon fast da, alter Haupt. Oh, ich bin im Sperrgebiet so, okay. Kurz warten, wo geht er hin? Ja, das sieht mich hier nicht, kein Problem. Also nie aus 5 Meter sollte ich nicht hingehen wegen seinem Radius. Steht da unten gerade. Ja, ich habe vergessen, dass ich hier umdreht. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich gerade geraubt habe, aber so lassen sie mich immer in Ruhe Mann. Ich wollte gerade auf die Bank gehen, aber gut. Ich frage mich halt, ob es nicht besser ist, wenn ich oben durchgehe. glaube, ich gehe hoch. Weil dann sieht er mich nicht. Ich muss nur gucken, dass ich keine Feinde treffe. Das ist ein bisschen doof. Jetzt kann er sich umschauen, wie er will. Jetzt ist mir egal. <lacht> Der guckt halt immer zufällig in meine Richtung. So ganz zufällig. Na, wo geht's hin? Die wollen es hier mir halt schon nicht zu einfach machen Der wird jetzt da drüben hinlaufen Stimmt, da war was Oh, nicht was so am Ende Ah, ich bin so dumm immer Ich bin so dumm. Giuliano, gibt es Neues zu Copernico und den anderen? Nichts? Diese Narren. Das Volk mit ihren Theorien zu überfordern. Wir können die Leute jetzt schon kaum in Zaum halten. Meine besten Männer werden sich ihrer annehmen. Ich schätze, sie machen kurzen Prozess. Ich muss sie aufhalten. Ich bin so dumm. Es tut mir leid. Ich muss, ich muss mal kurz auf. Sorry. Äh, wo war das? Anzeige. <lacht> Alles mal weg. Okay, wir haben aktuell keine Kopernikus mehr. Und die, die ist einfach so zugemüht, die Karte, ne? DC weg. Die Aufträge weg. Weg. Vielleicht. Später. Mal schauen. Weg. Das ist okay von mir aus. Das lasse ich drin. Und die auch. Wobei, ja komm, ich mache die sekundären Erinnerungen auch. Nein, ist okay, dass ich irgendwas machen muss. Alright, ich habe viel zu früh auf die Map geschaut. Hier geht's direkt weiter mit einer Mission, nämlich. Ich wollte nämlich gerade schauen, ob nicht eine Copernicus-Mission fehlen. Habe ich nicht gefunden, deswegen habe ich weitergemacht. Ich habe gestoppt und anscheinend geht's weiter. Ich wusste nicht, dass das gerade eine zusammenhängende Mission ist. Ups. Aber jetzt muss ich jemanden suchen und töten. Keiner von denen. Den anscheinend. Okay, ich dachte, das sind wichtigere Männer. What the hell? Nope. Ciao. Nope, nope, nope. Ciao. Okay, aber jetzt weiß ich, woran ich bin. Ich dachte, ich muss sechs wichtige Menschen umbringen gerade. Also für die Geschichte sind sie sicher wichtig, aber ich dachte halt, die sind dann speziell. Innenhof wäre so ein gutes, wichtiger Menschenversteck gewesen. Gibt es hier einen Untergrundbereich? Ja. Da ist er. Das hat jetzt auch keiner gesehen, kein Problem. Okay, aber das heißt, ich muss gar nicht im Adlerauge schauen. Ich muss einfach nur rumrennen, bis ich irgendeinen Soldaten trifft und den dann töten. Kann ich machen. Ich habe mir ich hab hier da echt wieder zu viele Gedanken gemacht für die Mission. Alright, also wir rennen jetzt hier unten rum. Vielleicht ist wieder eine oben. Also jetzt kann ich hier durch noch. Es ist eh wieder eine oben jetzt. Es muss eine oben sein. Ich dachte vielleicht ein bisschen Hilfe, aber das war, hat nicht ganz gereicht. Nope. Bald ernte ich, was ich Böses habe gesät. Okay. Von mir aus. Ich sehe nur Böses, ich weiß. Ich bin der böse Assassine. Ich glaube, der kam erst später. Also der, der böse assassine der tempel assassine. Oder sowas in die Richtung. Ich weiß nicht mehr. Irgendein Spiel hatte das das mal eigentlich ein Templer-Spiel, aber ich weiß nicht mehr welchen Teil. Ich kenne die Plots ein bisschen teilweise. Sind ja auch alt genug. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, man muss noch aufpassen wegen Spoilern oder so. sind überall Wachen. Wieso ist das meine volle Synchro geschlagen? habe ich ein Zeitlimit? I don't get it Also ich find's eh schon mega mies um die zu finden, aber... Ich dachte genau an dem arbeite ich jetzt So Ja, die schaffen das schon, die sterben schon nicht. Ich glaube an meine Jungs. Hoffe ich. Also ich hoffe, ich kann auf die vertrauen. Auch wenn der Level 2 dabei gewesen wäre. Ich hoffe trotzdem, dass sie das schaffen. So, und wieso ist jetzt volle Synchrophil geschlagen? Das verstehe ich nicht. Egal. Jetzt geht es hier draußen wieder weiter. Okay, gut. Immerhin das.